Bist du neu im Network Marketing oder vielleicht bist du schon länger im Network Marketing und hast aber noch immer irgendwie Hemmungen, mit Leuten zu sprechen, Menschen davon zu erzählen, was genau du machst? Vielen passiert es, dass sie im Empfehlungsmarketing starten, große Träume haben und diese dann vielleicht zunichte gemacht werden, weil ihnen ihre Branche ihre neue Tätigkeit doch irgendwie peinlich ist. Gehörst du auch dazu? Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es darum, um die Sache, warum viel Network Marketing peinlich ist. Du kennst es vielleicht, es ist dir vielleicht selber schon so ergangen, Du spürst diese Freude, diese Energie, du möchtest losstarten im Network Marketing. Du hast schon so viel, so viel Positives davon gehört und du weißt ganz genau, dass du deine Träume damit erreichen kannst, dass du dir Ziele setzen kannst und diese auch erreichen kannst, egal wie groß oder wie klein sie dann sind. Und nach der anfänglichen Euphorie merkst du, wenn gewisse Kommentare kommen, vielleicht von deiner Schwiegermutter, in der, die, in der sie dir sagt, was genau machst du da? Ist das nicht etwas Illegales? Ich habe doch schon von solchen Schneeballsystemen gehört. Oder wenn dein Kollege dir dann sagt, warum tust du dir das an? Du hast doch etwas Anständiges gelernt. Vielleicht geht es dir auch so, dass deine beste Freundin dir gleich sagen wird, oh mein Gott, worauf hast du dich denn da eingelassen? Und irgendwann beginnen so langsam Zweifel in dir hochzukommen. Zweifel, ob das schon das Richtige ist und du traust dich auch nicht mehr so, deine Tätigkeit auszuüben. Du traust dich vielleicht nicht mehr, den Menschen zu erzählen, welche tolle Produkte du kennengelernt hast. Du traust dich vielleicht nicht mehr, mit Leuten darüber zu sprechen, wenn sie klagen, dass sie gerne etwas mehr Einkommen hätten, dass du vielleicht eine vielversprechende Möglichkeit hast, die ihnen weiterhelfen könnte. Und ich möchte mir mit dir heute anschauen, warum das so ist. Warum diese Angst vor dieser Ablehnung uns so hemmt. Irgendwie ist es egal, in welchem Bereich du tätig bist, wenn du so wie ich eher in der, in der Wellness- und, und Kosmetikbranche tätig bist, äh, ist es dir vielleicht peinlich, dass man jemand sagen kann, ach, ich kenne die, die macht jetzt mit Pröbchen und Cremchen und Tübchen. Hast du dir das schon mal gedacht? Und nach vielleicht einigen Wochen, wenn du mit einigen Leuten gesprochen hast und von einigen kommt immer wieder mal ein, nein, jetzt nicht, tut mir leid, ich habe keine Zeit, deine Produkte zu testen oder nein, derzeit möchte ich mir nichts anhören, was mir irgendwie ein zusätzliches Einkommen verschaffen kann. Da kommt dann diese leise Stimme im Hintergrund, die dann sagt, na ja, vielleicht ist das doch nicht so einfach dieses Geschäft und schön langsam wirst du weniger und weniger auf die Leute zugehen und den Leuten erzählen, was genau du da Neues kennengelernt hast, warum du so begeistert bist von den Produkten, mit denen du arbeitest und natürlich je weniger du den Leuten erzählst, umso weniger Leute können wissen, was du da genau machst und du wirst dann merken, irgendwie die Sache läuft nicht ganz so rund wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht hat die Schwiegermutter ja doch recht gehabt, indem sie gesagt hat, es ist was Illegales und da kann man doch gar nichts erreichen. Oder vielleicht hat der Arbeitskollege doch recht gehabt mit seiner Vermutung, dass man ja eigentlich etwas Anständiges gelernt hat und dass man mit dem, was man da jetzt macht, eigentlich nicht viele Chancen hat. Ich möchte dich dazu einladen, vergiss bitte nie, dir dein warum in Erinnerung zu rufen. Das heißt, am Anfang setzt du dir ja ein Ziel und du schreibst dir auf, warum du mit Network Marketing starten möchtest. Du möchtest vielleicht mehr Freizeit, du möchtest vielleicht mehr reisen, du möchtest vielleicht mehr finanzielle Möglichkeiten haben für dich, für deine Familie oder du möchtest vielleicht einfach mehr Anerkennung haben. Und ich kann dir dann nur empfehlen, überleg dir gut, was genau du damit erreichen wolltest, ruf dir das immer wieder Erinnerung und dann triff eine Entscheidung. Es muss dir nicht peinlich sein, über, dein, über deine neue Tätigkeit zu sprechen. Denn ganz ehrlich, es ist auch niemandem peinlich, wenn er in einem großen Möbelhaus arbeitet und dort Möbel verkauft, die dann zum Beispiel im Ausverkauf um 50-70% Prozent günstiger verkauft werden. Ja? Also du hast ein legales Geschäft, du hast tolle Produkte, von denen du im besten Fall begeistert bist denn das ist für mich eine der Grundvoraussetzungen, wie du erfolgreich werden kannst in diesem Bereich, in dem du selber Produkte weiterempfiehlst, die du mit Begeisterung an den Mann, an die Frau empfehlen kannst, dass diese die auch ausprobieren und du brauchst dich dafür nicht zu verstecken. Das muss dir nicht peinlich sein. Und ich kann dir nur eines sagen, ganz oft ist es so, dass von vielen Leuten diese Kritik kommt, weil sie einfach diese Geschäftsmöglichkeit nicht kennen, weil sie vielleicht Angst haben, dass du dich weiterentwickelst. Und zwar nicht, dass sie dir das nicht vergönnen, sondern einfach, dass sie Angst haben, dass deine Weiterentwicklung sie von ihnen entfernt. Das heißt, sie wollen es eigentlich oder sie meinen es eigentlich nur gut mit dir und haben Angst, dass du dich veränderst und sie sich nicht mitverändern. Im nächsten Stadion wirst du dann aber merken, dass sie vielleicht sehen, sobald du erfolgreich bist, sobald, du dich positiv entwickelst, sobald dein Selbstwertgefühl immer mehr mehr und mehr gestärkt wird, dass sie dir ja dann doch wieder die Anerkennung schenken. Und von den wenigen, die dir das nicht tun, die dir keine weitere Anerkennung schenken, sondern die vielleicht weiterhin äh, Kritik haben oder dir neidisch sind, da kannst du dich dann vielleicht sowieso getrost verschüssen. Denn das sind keine wirklichen Freunde. Also das Wichtige ist, triff deine Entscheidung. Und dann steh hinter deinen Wünschen, deinen Zielen, denn du weißt, diese Branche ermöglicht dir das, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest, egal wie groß deine Träume sind. Und du kannst das in deinem eigenen Tempo tun. Du hast keine, keine Vorgaben, keinen Druck, keinen Zwang. Du selber bist dein eigener Chef und wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, was genau, wie du das genau erreichen kannst, welche Möglichkeiten es vielleicht für dich gibt, dann tu das doch gerne. Ich habe unten einen Link eingeblendet. Da kannst du dich gerne auf ein kostenloses Gespräch mit mir bewerben. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auch auf deine Kommentare. Vielleicht ist es dir bereits schon so ergangen und du hast am Anfang negative Sätze gehört und jetzt bist du super erfolgreich. Oder du bist noch in der Anfangsphase und dir begegnen auch immer wieder solche negativen Kommentare und Kritiken. Schreib mir einfach und wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir natürlich ein Like, ich freue mich irrsinnig darauf. Du darfst natürlich gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch kein Video mehr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und bleib auf deinem Weg, denn du wirst sehen, es zahlt sich aus und viele Leute überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Und unterschätzen, was sie in drei bis fünf Jahren erreichen können. Also bleib dran, du hast dir dein Ziel gesetzt, du weißt deinen Weg und ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Deine Petra